Wir sind jetzt die erste Piste runtergefahren mit Film und fahren jetzt den Lift Alara hoch. Wir sind jetzt hier äh, ein paar Pisten gefahren. Wir sind äh, von La Villa gestartet, den Piz Ila hinaufgefahren. Und äh, ist einfach gigantisch. Also so frisch präparierte Pisten und nicht zu steil, da kann man wunderbar karen. Echt, also klasse. Aufrot, es geht los jetzt. Okay. Gib Und Gas. Okay. Schön, hä? Ja, schön. Toll. Erika, dann ja. haben wir uns ja zufällig getroffen. Kamera läuft und wir fahren jetzt auch gleich ab. Ich drücke unten nochmal die zweite Kamera. Zweite Kamera läuft. Wie sie hier runter und los. So, also bis dann. Klasse! Kurzes Fazit, nachdem wir hier das vierte Mal abgefahren sind. Ja, einfach nur klasse. Tolle Piste. Super Piste, tolles Wetter. Ja, die Piste fährt sich wirklich schick hier. Ja. Es ist die rote 23. 23, hier. ja. wunderbar. So, und jetzt warten Dieter und Ort und äh, Erika. Erika auf uns da oben. Super Wetter, oder? Ja, super klasse. Peter, dich hier zu treffen ist eine ganz besondere Freude. Na ja. Auf meiner Seite Ich habe eigentlich geschrieben, dass wir in ja. in innen drin sind, aber ja. bei dem schönen Wetter. Weil wir essen hier immer Pizza. Wir sind hier recht. Gut. Aber die Erika ist noch nicht da. Erika wir haben sie getroffen. schon getroffen. Wo, wo? Wir sind jetzt noch einmal runtergefahren. Sie stand da an dem blauen Schild. Runtergefahren? Glaubst du? Doch? Wir, wir sind so, noch einmal runtergefahren. Ach, jetzt. Wir haben uns also vor zehn Minuten mit ihr getroffen. Und dann stand sie am blauen Schild und sie sagte, sie, wolle, sie will reingehen. Das heißt, es kann tatsächlich sein, dass sie jetzt da drin sitzt. Ja, wollen wir drinnen sitzen oder wollen wir äh, das das lieber sie entscheiden, wie ihr das wollt. Wart hier schon mal? Erika, jetzt bist du noch mal ein Bild. Ich war vor 37 Jahren, war hier. Super gut hier, ja. es ist einfach voll hier. Die, wie geht es dir denn? Erzähl doch mal. Ah, ich habe Halsschmerzen, das ist das einzige. Halsschmerzen? Halsschmerzen? Da musst du dir eine Tasche oder Schuhe kaufen. Da so Tasche <lacht> ja, kennst, du den, kennst du das Video nicht? <lacht> ja, Otto, erzähl mal. Die hast <lacht> du auf dem Helm und die hast du in der Hand. Die hatte ich jetzt auf dem Ski. Die hatte ich jetzt am Ski gehabt. unten. Und die in der Hand. Aber ich kann es auch umbauen. Ich kann die auf dem Helm nehmen. Aber mit dem Kopf weiß man ne, mit den Schuhmachern, was da passiert ist. Ja. Dieter, sag mal, äh, schmeckt es dir? Schmeckt es dir überhaupt? Das was isst ich mag da gerne Nudelsuppe. Nudelsuppe isst du da? Hm? Ja. Und gestern Mittag habe ich nur eine Gulaschsuppe suppe gegübt. Ja. Und die Und noch, Alternative wäre noch eine Minestrone, aber... Dann ach, hast nicht. du aber noch Finchgau oder was ist ja, das da, da auch noch? Und was und hast du da in, in dem Glas? Aperol Spritz. Aperol ist das. Ja, Aperol Spritz mit Aber ohne Spritz. Eis. Mit, mit ohne Eis. Oh, mit ohne, ohne Eis, Eis, weil ich Halsschmerzen <lacht> habe und dann ist Eis nicht so gut. Ja, Kühlung ist ja okay. So. Gut, Densifizieren, Alkohol, Alkohol. Densifizieren. Ja. Erika was? ist hier warm? Ja. Und die ja. Sonne? Ja, die kam von der Suppe, was? Nee. Gut. Danke. Kurzes Statement bisher. Ja, wir haben wunderbar gegessen am. Äh, mit Dieter und Erika und sind jetzt mit Dieter gefahren. Schöne Abfahrten, du kannst es richtig laufen lassen. Und jetzt sind wir auf dem Weg zum Herz oder wie das heißt, ja. Scherz. Ja. Und da werden wir noch was trinken und dann werden wir mit äh, Dieter gemeinsam abfahren und er biegt dann ab und wir fahren dann äh, da wieder Richtung La Villa. Ja, so machen wir das. Und der Dieter sitzt weiter... ja. Da sind wir. Jetzt fahren wir da runter. Wenn er unten ankommt, gegenüber ist ein Sechserlift, mit dem fahren wir dann da wieder rauf. Dann geht es Richtung äh, St. Cassian und dort ist noch mal die schöne Hütte. Zinkste, Hals. Dieter, was hast du uns denn da bestellt? Was ist das? Bombardino. Bombardino? Heiße Eierlikör. Ja. Mit Sahne. Aha. Absolut süß. Ich glaube, da ist auch noch irgendwas anderes drin. Aber... Und Ortegut hat auch sowas? Ja. hat sowas. Ja. Klar. Schmeckt lecker, ha? Wunderbar? Sahne ist schon mal lecker. Ei. <lacht> mm. In Rom, April, sind im das, das erste Mal. Internationale Gäste, die den Stabat sind So. Oh. Verabschieden wir uns? Ja. Macht es gut? Ihr werdet es schon sehen, wenn ich mich verdünnisiere. Also, du den Staub machst. Naja, das sieht man auch also. also, ich werde jetzt mal ja. die, Hände, die Kamera übergeben. Dieter. Schön, dass wir uns getroffen haben und ja. macht es gut. Bleibt frisch gesund, dass nichts passiert. Ich fahr nicht so schnell. Nee. <lacht> ja, grüß sag's an, sie mal. Ja. Grüß an Erika. ja, mach ich. Okay. <lacht> ja, grüß Erika, ja. schön und habt doch schöne Tage. Ne? Ja, warum? Ja,